Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich über Pop-Ups sprechen, die zunehmend auf verschiedenen Websites angezeigt werden und um Erlaubnis bitten, Nachrichten von dieser Webressourcen anzuzeigen oder auf Ihren Standort zuzugreifen. Ich werde zeigen, wie Sie solchen Push-Up-Benachrichtigungen in den Browsern Google, Chrome, Opera, Mozilla, Firefox, yandex Browser deaktivieren und wie Sie sie nur für bestimmte Websites blockieren oder aktivieren.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 In jüngster Zeit haben Internetbrowser es Websites ermöglicht, spezielle Push-up-Benachrichtigungen anzuzeigen. Sie können dieses Pop-up-Fenster auf einer Vielzahl von Webportalen sehen. In solchen Nachrichten werden Sie normalerweise um Erlaubnis gebeten, eine Warnung mit Zeitnachrichten auf Ihrem Desktop, Zugriff auf Ihren Standort oder einigen weiteren Daten anzuzeigen. Dies geschieht aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit, wenn Sie jedoch viele solche Benachrichtigungen abonnieren, werden diese im Laufe der Zeit ärgerlich. Glücklicherweise bittet moderne Browser die Möglichkeit, solche Abonnements zu verwalten oder sogar vollständig zu deaktivieren. In, in Chrome Browser können Sie diese Funktion deaktivieren, indem Sie zum Menü wechseln, eine Schaltfläche in Form von drei Punkten auswählen, und Einstellungen und dann ganz unten erweitert auswählen. Öffnen Sie im Bereich Datenschutz und Sicherheit die Inhaltseinstellungen. Hier wählen wir den Punkt Benachrichtigungen und bewegen den äh, Schieberegel in die Ausposition gegen Bitte um Erlaubnis vor dem Senden empfohlen. Es wird der Status auf Gesperrt geändert. In diesem Status blockiert Google Home alle neuen Anfragen zum Anzeigen von Benachrichtigungen. Die Sites, an die Sie Pop-Up-Benachrichtigungen bereits zugelassen haben, können diese jedoch weiterhin senden. Im Abschnitt Zulassen sehen Sie alle Sites, für die Sie die Anzeige von Pop-Up-Nachrichten genehmigt haben. Durch Klicken auf die Schaltfläche Hinzufügen können Sie bei Bedarf weitere hinzufügen. Im Blockierungsabschnitt können Sie äh, Domänen hinzufügen, die unabhängig von der Aufnahme dieser Funktion standardmäßig blockiert werden. Im Mozilla Firefox Browser ist die Pop-up-Blockierungsfunktion ab Version 59 verfügbar. Wir öffnen das Menü, ein Symbol in Form von drei Zeilen oben rechts auf dem Bildschirm und dann Einstellungen. Nachdem wir Punkt Privatsphäre und Schutz ausgewählt haben, hier finden wir den Bereich Berechtigungen und in diesem Bereich neben Benachrichtigungen klicken Sie auf Einstellungen. Hier können Sie auch Benachrichtigungen vor dem Neustart von Firefox deaktivieren und das ermöglicht Sie, vorübergehend zu deaktivieren. Auf der Einstellungsseite wird eine Liste aller vertrauenswürdigen Sites angezeigt, denen Sie das Anzeigen solcher Benachrichtigungen gestartet haben, sowie aller Blockierten. Um das Empfangen von Benachrichtigungen von neuen Zeit zu verhindern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Anforderungen zum Senden von Benachrichtigungen blockieren und vergessen Sie nicht auf Änderungen speichern zu klicken. Andererseits mit dem Status Zulassen können weiterhin Benachrichtigungen anzeigen. Klicken Sie zum Sperren auf den Pfeil und wählen Sie äh, Blockieren oder markieren Sie N und klicken Sie auf Websites löschen, sofern Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert haben. Oder klicken Sie auf Alle Websites löschen, wenn Sie keine Benachrichtigungen mehr von diesen Websites erhalten möchten. Um Push-Benachrichtigungen im Opera Browser zu deaktivieren, rufen Sie das Menü auf, indem Sie auf die Schaltfläche Opera Einstellungen und Verwaltung in der oberen linken Ecke des Fensters klicken. Öffnen Sie anschließend die Einstellungen oder drücken Sie einfach die Tastenkombination auf ALT plus B. Wir finden im Bereich Sicherheit, Vertraulichkeit und Sicherheit. Wir suchen hier den Bereich Zeit, Seiteeinstellungen, Benachrichtigungen. Wenn Sie den Schiebereger gegen vor dem Senden um bitten empfohlen, in die Position ausbewegen, ändert sich der Status in gesperrt.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 Im Blockierungsabschnitt können Sie die Domänen hinzufügen, die unabhängig von der Aufnahme dieser Funktion standardmäßig blockiert werden. Und schließlich Yandex Browser öffnen, öffnen Sie das Menü, indem Sie auf die Schaltfläche Yandex Browser Einstellungen 3 Striche in der oberen rechten Ecke des Fensters klicken. Nächste Einstellungen seit Benachrichtigungen. Hier können Sie den Empfang von Benachrichtigungen von Yandex Service und von anderen Seiten konfigurieren. Sie können das Empfangen von Benachrichtigungen von bestimmten Sites blockieren oder zulassen oder eine Seite hinzufügen. Es besteht die Möglichkeit, alle Benachrichtigungen für drei Stunden zu deaktivieren. Wenn Sie zu erweiterter Webseiteinstellungen wechseln, können Sie hier Pop-Ups aktivieren oder deaktivieren. Und das ist alles. Daumen hoch. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.